meine Lieben, schaut, ich habe euch doch oft Schals verkauft, schöne Weite. Da näht ihr einfach von hier unten bis in die Mitte, so circa 20 cm, näht ihr das mit der Maschine oder von Hand, links und rechts, dreht es um und schlupft dann so rein. Und schaut, habt ihr eine wunderschöne Jacke. könnt ihr noch was tolles machen, ein Bolero, dann nehmt ihr das einfach, kippt es nach hinten, schaut, drapiert es ein bisschen und so habt ihr nicht nur für eine Hose, auch für ein Kleid, ein wunderschönes Teil. Mit einem dicken Pullover, mit einem dünnen Pullover, alles geht. So, das und das geht natürlich auch mit einem Flachstrickpullover, einen dünnen Pullover. Könnt ihr genauso nach hinten kippen, ein bisschen hinten hochstellen. Aber vom Spiegel geht es jetzt natürlich noch besser. Und Zack, habt ihr euer Pullover für den Sommer. Wunderbar.